So, nachdem wir jetzt also die Methoden kennengelernt haben und auch ein bisschen einen Überblick haben über die verschiedenen theoretischen Konzeptionen zur Entwicklung, komme ich jetzt darauf, wie man denn entwicklungsgemäß unterrichten und trainieren kann. Wenn man nämlich weiß, wie sich die verschiedenen sportmotorischen Fertigkeiten üblicherweise entwickeln, dann kann man diese Entwicklung als Sportlehrkraft unterstützen und dazu gucken wir uns jetzt hier verschiedene Fertigkeiten an und das Erste, was ich mache, was so mit Sportlehrkraft noch nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, sondern eher mit Eltern und Kindern, ist die Fortbewegung. Also die Entwicklung der Fortbewegung, hin vom krabbelnden Baby zu einer Leichtathletin, die über die Tartanbahn läuft. Es gibt so ein paar Meilensteine und Entwicklungspfade bei der Fortbewegung. Ähm, so ein paar Sachen, die müssen ähm, gegeben sein, damit überhaupt ähm, so eine Entwicklung des Kindes zum Gehen stattfinden kann und als erstes müssen sie sich überhaupt erstmal drehen können. Wenn sie also nur die ganze Zeit auf dem Rücken liegen, dann wird das nichts werden mit dem Laufen. Ist ja logisch. Ne? Und dann gibt es so einen Hauptpfad der Entwicklung, den 87 Prozent aller Kinder, aller Babys nehmen und zwar ist das zuerst vom Drehen, dann zum Kreisrutschen, dann zum Robben, zum Kriechen, dann kommt der Vierfüßlergang und danach ein Aufstehen mit Unterstützung und danach dann das Gehen. Aber dieser Entwicklungsverlauf ist keineswegs der einzige. Es gibt auch Kinder, die vom Kreisrutschen dann zum Aufsitzen kommen und dann auf dem Hintern rutschen und sich vorwärts bewegen und dann aufstehen und gehen. Es gibt auch welche, die ähm, drehen sich und dann rollen sie und irgendwann stehen sie auf und gehen oder schlagen eine Brücke oder machen Schlangenbewegung, das sind allerdings dann relativ wenige. Einige machen von den Schlangenbewegungen, gehen dann auch wieder zurück zu dem, zum Kriechen oder gehen vom Kriechen ohne den Vierfüßlergang direkt zum Aufstehen und Gehen. Das sind alles mögliche Pfade der Entwicklung. Was ich damit sagen will ist, es gibt nicht immer nur den einen Weg, sondern es gibt verschiedene Wege, die an sich auch jetzt erstmal nicht pathologisch sind, sondern die alle dazu führen, dass irgendwann mal das Gehen als Bewegung erreicht wird. Das Gehen selber entwickelt sich natürlich auch und da gibt es auch verschiedene, also genauer gesagt drei verschiedene Ausprägungen des frühen Gehens. Das eine ist der Twister, der sozusagen mit dem ganzen Körper ähm, hin und her sich bewegt und dann geht. Das zweite ist der Faller, der sich nach vorne fallen lässt und sich dann sozusagen wieder auffängt. Und das dritte ist der Stepper, der im Wesentlichen durch den Kniehub ähm, seine ähm, Vorwärtsbewegung erzeugt und dann schnell wieder auf den Boden aufsetzt. Wenn das Gehen dann einmal erlernt ist, dann gibt es noch andere Möglichkeiten der Fortbewegung und da gibt es eine relativ feste Abfolge. Ähm, zuerst also das Gehen, danach das Rennen und dann der Galopp, das Hüpfen und das Skippen. Ähm, Skipping ist so ein, ja, müsst ihr mal nachgucken, ist so ein Pferdchensprung oder wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, und diese feste Abfolge liegt vor allem daran, dass die Aufgaben halt unterschiedlich schwierig sind was vor allem die Kontrolle des Gleichgewichts angeht und auch die Kraftentwicklung, die man dazu benötigt. Und deswegen sieht man dann also immer genau diese Reihenfolge bei den Babys. Okay, das war ein kurzer Abriss zur Entwicklung der Fortbewegung.